Hallo und willkommen zu meinem Video über meinen CFD Trade. Ich habe den hier begonnen, bin hier eingestiegen. Hier ist der Stop Loss und hier ist der Take Profit. Ist also ein Short Trade. Wie man sieht, habe ich ihn gewonnen. Hier sieht man noch mal den Einstiegspreis. Insgesamt sind 12 Euro Gewinn bei kommen bei 0,005. 0,05 Lot, Entschuldigung. So. Wer mehr zur Strategie wissen will, der findet noch ein Video auf YouTube. Da findet man den Link in der Beschreibung oder oben in der Anmerkung. Außerdem findet man noch mehr Links zu mehr Informationen. Bis zum nächsten Video.